So, und da ist sie wieder zurück. Wir freuen uns. Christine Dankbar, politische Korrespondentin der Berliner Zeitung. Frau Dankbar, wir wollen auch darüber noch mal sprechen. Jetzt am Donnerstag kommt also wohl der EU-Beitrittsstatus für die Ukraine. Gleichzeitig werden die Kämpfe offenbar immer härter und die Ukraine kann offenbar weniger dagegen halten, gegen Russland. Gleichzeitig sagt dann gestern der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der Krieg könne noch Jahre dauern. Wie sieht da Deutschlands Regierung die Perspektive für die Ukraine? Ukraine. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also die äh, europäische Perspektive, die die äh, deutsche Regierung sieht, die ist ja mittlerweile klar, seitdem äh, Bundeskanzler äh, Olaf Scholz mit einer, äh, einigen seiner Amtskollegen nach Kiew gereist ist und sich da auch klar dafür ausgesprochen hat, dass die Ukraine den Beitrittsstatus äh, bekommen soll, ist zumindest in der Hinsicht aus Deutschland Klarheit geschaffen, weil man eben sagt, die EU gehört in die europäische Familie, so hat es Olaf Scholz ausgedrückt. Etwas weniger klar ist das mit den Waffenlieferungen. Und das ist ja der zweite große Punkt, der wurde ja auch gestern bei Anne Will angesprochen vom ukrainischen Außenminister. Es geht einfach darum, dass man auf die schweren Waffen oder überhaupt auf die zugesagten Waffen im größeren Stil wartet. Und da ist Deutschland nicht gerade unter den ersten Dreien, mit, was Waffenlieferung betrifft. Und dann hat man das schon das Gefühl, dass das so ein bisschen zugewartet wird oder es wird versprochen und dann wird das nicht geliefert. Dann werden andere Dinge gesprochen. Der Ringtausch funktioniert nicht so. Das ist, um das mal diplomatisch auszudrücken, relativ schwierig. Mhm. Äh, schwierig heißt, äh, die Erwartungen der Ukraine sind ja klar, aber in der Bundesregierung ist mhm. man sich immer noch nicht ganz einig, wie man im Endeffekt auch mit den Waffenlieferungen final umgehen will, vor allem, wenn der Krieg länger dauert. Also ich nehme das so wahr. Also man muss es sagen, dass es ähm, äh, klar ist, bei der Ampelkoalition ist die Haltung der FDP, klar ist die Haltung der Grünen. Da geht es ganz klar in Richtung Waffenlieferung. Die SPD ist es, die da, und man muss es sagen, bremst. Denn ähm, man, äh, es wurde gestern auch wieder angesprochen, ähm, man hat immer mit, äh, von Herrn äh, Koleber bei äh, Anne Will, man hat bei der äh, deutschen Regierung den Eindruck, dass sie so ein bisschen äh, zuwartet nach dem Motto, äh, so wie das Herr Stoltenberg gesagt hat, dass der Krieg kann noch lange dauern, dass man so einen Patt hat äh, zwischen, ähm, oder so eine Art Abnutzungskrieg. Das sind ja alles neue Begriffe, die wir jetzt lernen. Dass das dann irgendwann so eine Erschöpfung gibt zwischen Russland und der Ukraine, dass man sagen kann, dass man nicht sagen muss, der hat gewonnen, der hat verloren, sondern dass es Verhandlungen gibt. Man hat den Eindruck, dass die deutsche Regierung da ein bisschen drauf sitzt. Aber der ukrainische Außenminister hat es gestern äh, sehr klar gemacht. Wenn Waffenlieferungen kommen, ist das gut äh, oder, und wichtig. Wenn keine kommen, wird dennoch weiter. Gekämpft. Also insofern ist das ein Kalkül, das nicht ganz aufgehen dürfte. Und da muss sich dann die deutsche Regierung äh, dazu irgendwann eindeutig positionieren oder eindeutiger zumindest als jetzt. Zum Abschluss noch die kurze Frage, was ist eigentlich, wenn die Ukraine jetzt Beitrittskandidat wird, mit denen, die eigentlich dran waren? Also vor allem den Westbalkanstaaten von Nordmazedonien äh, über Montenegro, Kosovo, Bosnien äh, etc.? Ja, das ist schon so, dass die Kandidaten, die jetzt auch der österreichische Außenminister angesprochen hat, ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, Angst haben, dass sie ins Hintertreffen geraten, wo sie im Übrigen schon seit Jahrzehnten sind. Es wurde ja angesprochen, Nordmazedonien hat seit äh, 17 Jahren einen Status als Beitrittskandidat. Da kann sich die Ukraine in etwa ausrechnen, in welche zeitlichen Dimensionen das auch noch annehmen könnte. Ähm, die haben ihr Land umbenannt und jetzt müssen sie von Bulgarien wieder Einschränkungen äh, in Kauf nehmen, die sagen, ihr müsst eure verfahren und so weiter. Also die warten schon, ähm, haben viel vor, in Vorleistung äh, gebracht und warten jetzt wirklich auf ernsthafte Verhandlungen. Das geht im ganzen Westbalkan so. Die orientieren sich ähm, zum großen Teil sehr deutlich nach Europa. Und sie haben schon den Eindruck, der äh, Bundeskanzler, äh, hat äh, kürzlich genauso äh, die Region bereist und hat da sehr deutlich gesagt, dass, ähm, dass man äh, die Staaten auch ernst nehmen will und dass sie zum Teil auch nicht ganz fair von der EU behandelt wurden. Das hat er für seine Verhältnisse sehr deutlich gesagt. Und man hat jetzt in, beim West, im Westbalkan schon den Eindruck, dass sie ein bisschen ähm, Angst haben, ins Hintertreffen zu geraten. Offiziell sagt es keiner. Alle finden das gut, dass die Ukraine Mitglied werden will, aber inoffiziell ist die Nervosität groß, dass man wieder ans Ende der Schlange gesetzt wird. Christine Dankbar, Hauptstadtkorrespondentin der Berliner Zeitung. Vielen Dank Ihnen, Frau Dankbar, für die ganzen Einordnung hier morgen, morgen bei Phoenix.